Erde, 21. Jahrhundert Noch nie war es für den Menschen so einfach, an Informationen zu kommen, die im Zeitalter des Internets und der Massenmedien schneller verbreitet werden als je zuvor. Täglich prasseln neue Fakten, Entdeckungen und Nachrichten auf uns ein, sodass man in dieser Informationsflut schnell einmal die Orientierung verlieren kann. Glücklicherweise gibt es Profis, die dir dabei helfen können, über Wasser zu bleiben. Was diese Profis ausmacht? Sie haben unterschiedliche bibliothekarische Ausbildungswege absolviert, um durch das Wissensmeer zu navigieren. So wie Alex, der eine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, kurz FAMI, an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg macht. Diese wissenschaftliche Bibliothek gehört zur Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, kurz FAU, die sich über mehrere Städte und unzählige Standorte erstreckt. Mit rund 40.000 Studierenden und über 250 Studiengängen zählt die FAU zu den größten und forschungsstärksten Universitäten in Deutschland. Dementsprechend ist auch die Bibliothek nicht gerade klein. Etwa 5,4 Millionen Medien befinden sich in ihrem Bestand. Das Wort Medien klingt vielleicht ein wenig abstrakt, ist aber letztlich nur eine Bezeichnung für die Objekte, die eine Bibliothek sammelt und zur Verfügung stellt. Und das sind neben gedruckten Büchern und Zeitschriften vor allem elektronische Medien wie E-Books, E-Journals und Datenbanken. Die vorrangige Aufgabe einer Universitätsbibliothek ist es, Studierende, Lernende und Forschende mit Literatur und Informationen zu versorgen. Als wissenschaftliche Bibliothek versorgt sie ihre Nutzerinnen und Nutzer mit Fachzeitschriften, Lehrbüchern, Statistiken, Normen, Hochschulschriften und vielem, vielem mehr. In der Hauptbibliothek, dem größten Standort der UB, gibt es einiges zu entdecken. Dort verbringt Alex den größten Teil seiner Ausbildung, um alle Arbeitsbereiche an einer Universitätsbibliothek kennenzulernen. Hier siehst du ihn gerade beim Einstellen der zurückgegebenen und neu erworbenen Bücher im Lesesaal. Auch beim Schalterdienst an der Ausleihe ist er während seiner Ausbildung schon tätig. Gerade hier ist es wichtig, in jeder Situation serviceorientiert und freundlich zu handeln. Wenn du schon einmal eine Bibliothek besucht hast, konntest du diese Tätigkeiten vielleicht schon selbst beobachten. Tatsächlich ist das aber lediglich ein kleiner Ausschnitt der vielen unterschiedlichen Aufgaben. Im Hintergrund gibt es viel zu tun, zum Beispiel in der Medienbearbeitung. Hier werden die Medien bestellt und bezahlt, in den Katalog eingepflegt und so bearbeitet, damit sie später im Regal oder im Netz gut zu finden sind. Natürlich kann keine Bibliothek alle nötigen Medien bereithalten. So hat Alex in der Fernleihe bereits gelernt, dass sich Bibliotheken in Bayern und Deutschland auch viele Bücher gegenseitig ausleihen und hin und her schicken, damit diese dorthin kommen, wo sie gerade gebraucht werden. Im Bücherlager der Universitätsbibliothek, im sogenannten Magazin, befinden sich sehr viele alte, wertvolle Bücher. Die müssen besonders pfleglich gelagert und behandelt werden, damit sie nicht beschädigt werden. Da sie für die Forschung eine sehr große Bedeutung haben, werden sie in der Digitalisierungsabteilung mit großen Spezialscannern aufgenommen und dann online gestellt. So gehen keine Informationen aus den alten Büchern verloren und jeder Forscher, jede Forscherin weltweit kann mit den digitalisierten Handschriften arbeiten, ohne dafür extra nach Erlang reisen zu müssen. Selbstverständlich lagern aber auch neue Bücher in den Magazinen. Diese können von den Bibliotheksnutzenden im Online-Katalog bestellt werden und das bedeutet Arbeit für Alex. Dank der Signatur, mit anderen Worten der Adresse des Buches, findet er sich im Labyrinth der acht Stockwerke des Magazins zurecht, ohne sich zu verlaufen oder dem Benutzer ein falsches Buch auszuhändigen. Damit dies reibungslos erfolgen kann, ist Sorgfalt bei der Arbeit für ein FAMI oberste Pflicht. Viele Studienanfänger fragen sich zu Beginn des Semesters, wie man die Bibliothek benutzt, wie man passende Literatur für die Seminararbeit findet oder wie man eine Fernleihbestellung aufgibt. Zum Glück bieten die Kolleginnen und Kollegen von Alex regelmäßige Schulungen an und erklären persönlich, telefonisch oder mit Hilfe elektronischer Kommunikationssysteme alle Fragen rund um die Bibliothek. Da an der FAU auch zahlreiche internationale Studierende eingeschrieben sind, kommen hier auch Alex sehr gute Englischkenntnisse zum Einsatz. Sonst arbeitet Alex sehr viel am PC, denn natürlich hat sich die Welt der Bibliothek an das digitale Zeitalter angepasst und nutzt spezielle Bibliothekssoftware zur Erfassung und Verwaltung von Medien. All das gehört zum Arbeitsalltag in einer Bibliothek. Na, hast du Lust auf eine Ausbildung zum FAMI bekommen? Dann hier noch ein paar Fakten. Die Ausbildung zum FAMI dauert drei Jahre und ist wie die meisten Ausbildungen in Deutschland dual aufgebaut. Was bedeutet, dass die praktische Arbeit in der Bibliothek vom Theorieunterricht in der Berufsschule ergänzt wird. Die Städtische Berufsschule für Medienberufe vermittelt die Unterrichtsinhalte blockweise in München. Allgemeine Informationen zur FAMI-Ausbildung findest du auf den Seiten von farmi bayernde Und auf Berufe.net. Infos zu aktuellen Ausschreibungen an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg findest du auf unserer Homepage.